So, das Medienwiki wird in vielen Werkmodulen oder auch Projektmodulen benutzt und es dient zum Beispiel der Dokumentation von Arbeiten, dem Informationsaustausch. Und das Gute an dem Wiki ist, jeder kann es editieren. Also es ist nicht so wie bei einer Website wie keine Ahnung Amazon, wo ihr nicht einfach irgendwie die Beschreibung von einem Buch ändern könnt kann natürlich eine Rezension machen, er kann nicht in das Buch, in die, weiß nicht, den Buchtitel zum Beispiel korrigieren oder so etwas. Ähm, solche Sachen gehen in einem Wiki. Also jeder kann mitschreiben. Und die übliche erste Aufgabe, die man oft so kriegt, in, bei der man mit einem, mit dem Wiki konfrontiert ist, ist, dass man sich zum Beispiel für irgendein Vortragsthema einträgt. Und genau das werden wir hier machen. Also ich habe hier mal so eine Testweise. Seite von einem Werkmodul erstellt. Da gucken wir mal runter hier. Also ziemlich viel Beschreibung, Lehrkonzept, bla bla bla. Das ist noch nicht so wichtig für uns hier. Nur oh, viele Links. So, Student Presentations, Vortragsthemen. Genau damit möchte ich mich beschäftigen und da jetzt meinen Namen eintragen. Hier steht auch schon ein Vorschlag. Momentan gibt es nur einen. Am 15.01. ist der Vortrag zu machen. Und da haben wir das Thema Complexity. The dirtiest word in UX heißt der Artikel, glaube ich. So, und wenn wir das editieren wollen, haben wir hier die Möglichkeit, auf Edit zu klicken. Das sieht man nur, wenn man eingeloggt ist. Deshalb müsst ihr euch auch anmelden am an Wiki. Wenn ihr hier auf Edit klickt, könnt, seht ihr den ganzen Artikel zum Editieren. Es gibt noch eine Möglichkeit, gerade wenn man sich nur so in einem Abschnitt sich befindet ist nämlich hier auf diesen Stift zu klicken. Und wir wollen uns ja jetzt nur für einen Vortrag eintragen. Das heißt, wir klicken hier auf den Stift. Und so, dann sind wir hier auf einer anderen Seite, die irgendwie ganz anders aussieht als die davor. Nicht erschrecken. Hier sind lauter komische Zeichen drin, die da vorher nicht waren. Diese Zeichen sind für die Formatierung. Das heißt, um Überschriften zu erstellen, um Listen zu erstellen und so weiter und so fort. Was wir aber wollen, ist jetzt erstmal nur unseren Namen hier reinschreiben. Und wenn wir uns das mal angucken, ist hier, hat sich hier gar nicht so viel verändert. Der gleiche Text, hier zum Beispiel einige Möglichkeiten für Vortragsthemen, bitte beachtet und so weiter und so fort. Das steht ja auch hier. Das ist letztlich also das, genau das gleiche. In, ein, in einer anderen Form mit so ein paar Hilfszeichen für den Computer. So, und hier haben wir auch unser Vortragsthema. Oh, hier haben wir diese paar Striche, hinter die wir jetzt unseren Namen schreiben. Ähm oh, sagen wir mal, ich heiße Leon Müller und will diesen Vortrag also für mich äh, jetzt in Anspruch nehmen und sagen, ich bearbeite das Thema. Schreibe ich das da einfach hinter. So. Jetzt gibt es hier unten die Summary, da kann man noch kurz eintragen, was man gemacht hat. Also Schreiben wir das da rein. Jetzt ähm, können wir hier noch die Vorschau angucken. Passt das uns? Ja, unser Name steht da. Der Rest sieht auch ganz ordentlich aus. Dann klicken wir also auf Seite sichern. Jetzt wird es auf dem Server gespeichert und jetzt können es auch alle sehen. Das heißt also, wenn meine Kommilitonen hier auf diese Seite gehen, sich ein Vortragsthema aussuchen, okay, jetzt ist hier gerade nicht viel Auswahl, es gibt nämlich nur ein Thema, dann können die sehen, ah, dieses eine Thema hat sich Leon schon unter den Nagel gerissen und ich muss mir wohl ein anderes ausdenken. So einfach ist das, wenn man hier einfach nur einen kurzen Text oder einen Namen eingibt, einfach nicht irritieren lassen von den vielen Zeichen und davon, dass es ganz anders aussieht. Letztlich ist es genau dasselbe.